Im Salzburger Volksgarten steigt heuer zum zehnten Mal die Kinderstadt. Wir testen das Spektakel heuer mit Levi und Sebi, unseren exklusiven Salzburger GTV-Kinderreportern. Hallo, wir sind der Levi und ich bin der Sebastian. Und wir sind heute in der Kinderstadt Salzburg Volksgarten und wir schauen uns heute alles an, was es hier gibt. Kinderstadt ist, wo Kinder selbst tätig werden können. Sie haben ihre Stadt, sie haben viele Möglichkeiten sich auszuprobieren. Es gibt von Werkstätten über Technisches, über Studium, über die Bühne, über die Stadtregierung, über in der Bank zu arbeiten, in unterschiedlichen Gelegenheiten, haptisch und äh, mit Denken voranzukommen, zu forschen und das passiert alles in der Kinderstadt. Die Kinder können in der Kinderstadt in die Welt der Erwachsenen kindgerecht eintauchen. Bei 600 verschiedenen Studien und Arbeitsplätzen ist die Auswahl hierfür richtig groß. Also hast du da gearbeitet? Ja, letztes Jahr, eineinhalb Stunden. War richtig anstrengend, aber war cool. Ja. Wir sind jetzt hier bei der Beachbar und da habe ich den Thomas getroffen. Hallo liebe Christi. Da gibt es etwas ganz, ganz cooles. Ja, also wir haben... Heuer das erste Mal in der Kinderstadt auf der Beach Photovoltaikanlage, und drinnen in der Beach Bar steht eine Induktionsanlage und da sind auch die Batterien, wo wir Strom erzeugen. Und mit dem Strom können wir entweder Handy aufladen oder wie es gerade Musik machen für die Beach Bar. Sind wir sind heute bei der radwerkstatt mit dem Mario. Wir befragen ihn heute, was er denn da so macht. Ja, wir machen bei dem Stand einen Schlüsselhänger. Da siehst du ja vorne, die Exemplare. Du kannst es anschauen, was du da machen willst. Du kannst drinnen zum Beispiel aus Radketten sogar was machen. Aber bei uns gibt es halt die mit Aluminium. Und okay. wenn du willst, kann können wir deinen Namen auch draufschreiben. und das ja. machen wir jetzt. Das wäre sehr nett. ist der eigene Schluss fertig. Ja, sehr schön. Sehr schön.